Hallo meine Lieben, heute machen wir die Subjektpronomen auf Französisch. Je commence. Je, tu, il, elle, en, nous, vous, il, elle. Je entspricht dem Deutschen Ich. Also, wenn wir zum Beispiel ein Verb haben, das mit einem Vokal oder mit einem Stummen anfängt im Französischen. Und ähm, je begleitet dieses Verb, dann müssen wir immer das je apostrophieren. Das heißt, wir tun immer das e weg und dann machen wir ein Apostroph, damit die zwei Vokale nicht aufeinander treffen. Zum Beispiel beim Verb avoir, wir sagen nicht je, äh, nein, das geht nicht. Wir müssen sagen, je. Dann haben wir tu, das entspricht dem Deutschen zu, Il, das bedeutet er, elle, sie, en, man. Dieses O kommt eigentlich aus dem Lateinischen, ursprünglich hieß es HOMO. O bedeutet im Lateinischen Mensch bzw. Menschen oder Leute. Im Laufe der Zeit hat dieses HOMO sein O am Ende verloren. Dann irgendwann hat es wieder das H am Anfang verloren und irgendwann hat sich das M in O verwandelt. Ja, deswegen sagen wir heute O. Und ON bedeutet Mann, also M-A-N. Dann das NU bedeutet im Deutschen, Entschuldigung, wir, vous, ihr, es kann aber auch bedeuten sie, also das Höflichkeit sie. Il bedeutet sie, männlich Mehrzahl. Allerdings ähm, gilt dieses Il für eine reine Männergruppe. Ja? Oder für eine gemischte Gruppe. Mit gemischter Gruppe meine ich, dass mindestens ein Mann in einer Gruppe ist. Wenn wir zum Beispiel 100 Personen haben, 99 davon sind Frauen und nur einer ist ein Mann, dann müssen wir zu diesem Il greifen. Auch wenn wir 1000 Personen haben, 999 sind Frauen und nur eine Person ist ein Mann dabei, dann müssen wir das IL anwenden. Auch wenn in dieser Gruppe der Mann ein Baby ist, das sagen wir mal nur zwei Tage alt ist, trotzdem müssen wir IL anwenden. L wird benutzt für eine reine Frauen- oder Mädchengruppe. Ja? Nur wenn die Gruppe ausschließlich aus Frauen bzw. aus Mädchen besteht, dann benutzt man L. Ich wiederhole alle Pronomen jetzt. Je, tu, il, elle, en, nous, vous, il, elle. Ich wiederhole nochmal und lasse ein bisschen Zeit, damit sie mit mir auch wiederholen können. Je, tu, il, elle, en, Il, elle. Sie haben bemerkt, dass das IL in der Anzahl sowie das L in der Anzahl genauso ausgesprochen wird wie das IL und das L in der Mehrzahl. Ja, es ist so im Französischen. Lediglich der Zusammenhang wird uns helfen herauszufinden, ob dieses L in der Einzahl oder in der Mehrzahl ist, beziehungsweise ob dieses L in der Einzahl oder in der Mehrzahl ist. So, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, dann Daumen nach oben. Dann sage ich bis bald für ein neues Video. Au revoir.